Hallo, guten Morgen. Ich bereite gerade das Frühstück vor für meine Kinder. Ja, was ich euch erzählen wollte ist, ich hatte letztens eine Eingebung und es hat, es hat sich mir bestätigt, wie wichtig es ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Wir Mamas, wir haben ein, eine besondere Gabe, was unsere Kinder betrifft. Wir haben eine besondere Intuition und ein Bauchgefühl, was uns vor Dingen schützt und was uns vor Dingen warnt. Ich, es hat sich mir wirklich bestätigt, das Bauchgefühl ist der wichtigste Alarmknopf für eine Mutter. Ähm, aber auch so im allgemeinen Arbeitsleben, im allgemeinen Leben ähm, es ist es doch so, dass jeder Mensch ein Bauchgefühl hat. Ähm, was mir passiert ist, ähm, und das ist jetzt nur ein Beispiel äh, von vielen kleinen Geschichten, wo sich mir bestätigt hat, Dani, es ist immer richtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Äh, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber äh, letztens hatte ich äh, einen Termin für meine jüngste Tochter äh, in Münster. Äh, das ist circa acht. 80 Kilometer von hier entfernt. Ich hätte mit ihr ähm, über eine Stunde fahren müssen äh, mit dem Auto und äh, das muss natürlich alles sehr gut vorbereitet sein. Ähm, wo bringst du die anderen beiden Kinder unter? Ähm, ja, hast du das Auto bereit? Äh, ja, das ist ähm, also für mich ist es immer eine große Sache, wenn ich sehr weit wegfahren muss, sehr weit weg von meinen Kindern. Und ähm, ja, manchmal muss es halt sein. Und in diesem Fall musste meine jüngste Tochter zum ähm, Ohrenarzt bzw. zur Ohren Haltenarten Ohrenklinik nach Münster. So, und äh, ich habe alles geplant. Mein Mann ist Schichtarbeiter. Er hat drei Schichten. Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Und ich habe ähm, genau auf den Kalender geguckt und da stand, er hat Nachtschicht äh, zu diesen, an diesem Tag. Und ähm, ja, wenn er Nachtschicht hat, kann er tagsüber auf meine anderen beiden Kinder aufpassen, beziehungsweise sie äh, in den Kindergarten bringen, abholen, Essen machen und so weiter. Ähm, weil ich für diesen Termin natürlich einen ganzen Ta äh, halben Tag einplanen muss. Ähm, ja, und einen Tag vorher, einen Tag vor dem Termin äh, sagt er mir, äh, Dani, auf dem Kalender, ne? Ich habe keine Nachtschicht, ich habe Spätschicht. Das heißt, er wäre den ganzen Tag weg gewesen. Okay, also, jetzt kommt äh, das Talent aller Mütter, ähm, das Organisationstalent. Okay, wer holt meine Kinder vom Kindergarten ab? Wer bringt sie hin? Wer bringt, der holt sie wieder vom nachmittags vom Kindergarten ab? Wer gibt ihnen Essen? Ähm, wer passt so lange... Äh, auf, ne, zu Hause auf, wer spielt mit ihnen und so weiter. Ja, und das äh, habe ich irgendwie einigermaßen hingekriegt, indem ich mehrere Personen mit involviert habe äh, und mein Bauchgefühl hat sich gemeldet, meine Intuition, Danny, ich glaube, fahr lieber nicht heute. Na, irgendwas ist, fahr lieber nicht. Ähm, verschiebt das ganze ja, habe ich gemacht, ich habe angerufen, Termin verschoben meine jüngste und meine mittlere habe ich natürlich um 8 Uhr in den Kindergarten gebracht und, ähm, ja, und dann habe ich die ähm, um 12 Uhr wieder abgeholt vom Kindergarten und dann hörte ich schon vom Weiten, ein Kind weint und dann kam die Erzieherin auf mich zu und sagte, äh, ja, Frau Nowak, ähm, sie äh, hatte jetzt gerade eben erst ähm, Ohrenschmerzen bekommen. Und meine mittlere Tochter war so am weinen und eigentlich weint sie nicht so schnell, ne? aber diesmal hat sie richtig äh, geweint und Ohrenschmerzen gehabt und so weiter. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil, äh, also, Morgens, man hat nichts gemerkt, also sie war kerngesund, war lustig und fröhlich und jetzt im Kindergarten hat sie Ohrenschmerzen bekommen und ihr wisst, wie schmerzhaft Ohrenschmerzen sind. Und als mir die Erzieherin das gesagt hat, hat sie es mir bestätigt. Ja, mein Bauchgefühl. Meine, mein Instinkt hat gesagt, bleib zu Hause, bleib zu Hause. Es passiert irgendwas ähm, und dann bin ich den film noch mal durchgegangen ich stell dir vor du wärst gefahren du wärst den halben tag nicht zu hause gewesen dein kind hätte von der einen person ähm, zu anderen person wechseln müssen ähm, mit ohrenschmerzen und mit personen ähm, klar diese diese die mag. Ne? <lacht> Aber es sind halt nicht ihre Eltern, es sind nicht der Papa und nicht die Mama. So, und das hat sich mir bestätigt äh, in vielen Bereichen meines Lebens. Hör immer auf dein Bauchgefühl. Ähm, nicht nur im Bereich ähm, Kindererziehung und so weiter, sondern auch ähm, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, dein Bauchgefühl sagt dir, kommst du mit den Leuten klar, ähm, die dir gegenüberstehen oder nicht. Ähm, halt lieber Abstand ähm, oder lass die mh, Beziehung nicht zu eng werden. Also stellt euch vor, ich wäre an diesem besagten Tag äh, bei einer Firma äh, arbeiten gegangen, außer Haus gegangen. Äh, ich müsste dann noch alles mit dem Arbeitgeber abklären, wer weiß, ob er Verständnis dafür gehabt hätte. Wäre in dem Sinne egal gewesen, aber trotzdem, es ist immer eine ähm, schwierigere Sache, wenn man ähm, irgendwo angestellt ist und einen ähm, ja, Chef hat. So Und deswegen ähm, hat sich mein Bauchgefühl auch hier bestätigt im Punkto Beruf. Äh, es ist ja so, dass ich von zu Hause aus arbeite, wie viele von euch wissen. Ähm, und ähm, ja, ich bin dankbar für diese, äh, diese Sparte, die, dass es einfach möglich ist, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten, gerade für uns Mütter. Wir können bei unseren Kindern sein, wir können, wir sind die ganze Zeit zu Hause arbeiten und wenn irgendwas ist, wenn man angerufen wird, dann äh, äh, ist man schnellstmöglich bei seinen Kindern und kann sich äh, kümmern. Ja, was will ich mit diesem Video sagen? Äh, es ist einfach ein Appell an alle, speziell an Mamas, Hört auf euer Bauchgefühl. Ähm, es ist dafür da, um eure Familie zu beschützen. Und ähm, egal was andere sagen, hört einfach auf euer Bauchgefühl. So. Amen. <lacht> so, ich mache mir jetzt äh, nicht mehr, ich esse vollkommen gut. Brötchen für äh, meine Kinder geholt vom Bäcker und äh, ja ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und äh, wir sehen uns bis dann tschüss